Ja, Also, ich bin hergegangen und habe gesagt, du Froni, ich hätte gute äh, Hustentropfen. Servus und Hallo bei not. Another dope show. Ich muss leider immer noch meine äh, Provisurum tragen, deswegen kann es sein, dass ich etwas nuschel und der Eckzahn aussieht wie ein Vampirzahn. Ja, ist aber keine Absicht. Heute wollte ich euch ja mal einfach eine Warnung aussprechen. Und wenn ihr Substanzen verschrieben kriegt, gebt es nicht an andere weiter. Das kann böse nach hinten losgehen. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, was mir passiert ist. Ich habe. Es 1995, 96, 97 so in den Dreh gewesen sein, Codein verschrieben bekommen. Und ich habe in einer biologischen Feinkostgroßhandlung gearbeitet als Lagerist. Und weil das eine aufstrebende Firma war und das Geld halt jetzt nicht so vom Himmel regnet, musste ich mal halt meinen Arbeitsplatz im Lager ein bisschen provisorisch Herrichten. Ja, Palettenstapel gemacht. Da lag also Plastikdingsplatte äh, drauf. Und da habe ich mal Essen auch immer hingelegt. Da stand das Telefon und da standen die Lieferscheine lagen da auch. Und die Froni war äh, Mitarbeiterin, die im vorderen Teil im Büro gearbeitet hat und in der Produktion mitgeholfen hat. Jetzt kam die immer ins Lager und hat halt da die Lieferscheine sortiert und hat halt geschaut, was wir so brauchen und hat halt dann mitgeholfen. Und dann war sie halt mal so, sie hat eine extreme Erkältung gehabt und hustet halt ständig, ohne sich die Hand vorzuhalten oder den Ellbogen oder irgendwie, immer so nach vorne. Und da lag mir Essen. Hustet da ständig in mein Essen hin. Und. Ich bin halt total wütend worden und diese, diese Wut, die in mir aufgestiegen ist, was kann ich nur machen, damit die nicht dauernd mehr essen und hustet, habe mich nicht mehr befähigt, klar denken zu können. <lacht> ja, also, ich bin hergegangen und habe gesagt, du Froni, ich hätte gute Hustentropfen, du darfst aber danach nichts mehr essen, wenn du die nimmst. Ja, dann wäre dein Husten weg. Und Sie, ja gut, lass mich mal probieren. Ich habe eine Kappe genommen von dem Codeinsaft, den man normalerweise randvoll macht als Heroinabhängiger und der Kappe nimmt, damit man keinen Zug hat. Und habe ja da ganz, ganz wenig reingemacht. Also ich würde jetzt mal sagen, normalerweise sind 15 Milliliter und gekriegt hat sie von mir 0,1. gebe ich das so und sie, oh, schmeckt das ekelhaft. Ich sage, ja, aber dafür ist ist gleich vorbei mit dem Husten. Ja, und dann aus. Kein Husten mehr. Und sie ist immer lustiger geworden. Und dann ladada, hüpft sie so rum und, ja, oh, tolle Medizin, wie heißt die nochmal? Die muss man das aufschreiben. Äh, muss ich dann äh, zum Arzt und bla Ja, das heißt Codein habe ich so gesagt. Aber äh, die Hustentropfen, die gibt es auch so in der Apotheke. Also damals, äh, konnte man sie so holen. Ja, normale. Nee, die nicht, die mit das aber schon mal verschrieben bekommen. Auf alle Fälle hat sie dann doch was gegessen. Und was ist passiert? Sie hat gekotzt wie ein Stier. Ganz blass im Gesicht und sie wollte jetzt nach Hause gehen. Ich habe gesagt, warum hast du denn was gegessen? Dir geht es gleich wieder besser, wenn das alles raus ist. Und es war auch so. Ja, ist, ist ja auch bei Heroin so. Es kommt in Wellen und äh, wenn du was gegessen hast, kotzt du. Wenn das raus ist, geht es wieder gut. Und so was bei ihr zwar auch, aber sie ist trotzdem heimgefahren. Und es gab auch ein riesen Drama, was mir einfällt, ihr sowas zu geben. Ja, dann haben sie auch dem Chef nochmal erklärt. Ich habe ihr Hustentropfen gegeben. Und wenn sie die nicht verträgt, kann ich auch nichts dafür. Aber ich werde es nicht ertragen, dass sie sich hinstellt und über mein Essen rüber hustet. Ganz einfache Hausnummer, oder? Aber ja, es war nicht klug von mir, dass ich ihr von meinem Substitut, Substitut was gegeben habe, weil ich... Äh, und wenn ihr es nicht länger anschauen habt können, dass sie da so abpustet. Dasselbe ist auch mit dem ähm, TeliDin. Also ich weiß genau, wenn ich jemanden, der sagt, er hat extreme Schmerzen im Knie oder sonst irgendwo, wenn ich dem eine abgeben wird, werden die Schmerzen weg. Aber die ganzen Nebenwirkungen, die sind auch da. Das heißt Übelkeit, wenn man es nicht verträgt, dass man dann auch brechen muss, wenn, wenn man was gegessen hat und dass man das schwindlig wird. Dass es das immer in Wellen kommt, dass da Euphorie-Schub dabei ist am Anfang. Es ist halt so. Und deswegen sollte man das nicht einfach weitergeben. Also überhaupt verschreibungspflichtige Medikamente weiterzugeben, ist schon sehr grenzwertig. Es hat ja einen Grund, warum dass die verschrieben werden. Weil es ja man, man es nicht so einfach nehmen sollte, weil es vielleicht äh, schaden könnte, wenn man zu viel davon nimmt oder einen falsch anwendet. Darum kann ich euch nur sagen: Finger weg davon, macht's das nicht. <lacht> also Leute, bis hier heute.